Das vierte Gebot werde ich mit dir in zwei Episoden besprechen. Es ist das erste Gebot, was dich und die Menschen bei dir betrifft. Die ersten drei Worte bezogen sich auf dein Verhältnis zu Gott. Dieses Gebot betrifft nun dich, deine Familie, deine Beschäftigten, wenn du ein Arbeitgeber bist. Und es betrifft selbst deine Tiere. Das Sabbatgebot ist auch das einzige Gebot, was eine direkte Beziehung zur Endzeit hat. Es ist das einzige Gebot, welches zwei sehr verschiedene Begründungen erhält. Die Begründung zum Halten des Sabbats ist im zweiten Mose mit der Schöpfung verbunden. Im fünften Mose ist es mit dem Exodus verbunden. Du siehst, es ist ein sehr wichtiges und sehr komplexes Wort. Es ist auch das erste Wort, was bewusst deine Alltagsplanung betrifft. Er stellt also dich in den Mittelpunkt und deine Verantwortung für dein Umfeld. Denk daran, dieses Video jetzt zu liken. Gott sagt uns: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 2. Mose 20, 8. Mose trägt uns auf: Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 5. Mose 5,12. Wir sehen hier etwas Besonderes. Gott sagt uns nur, dass wir an den Sabbat denken sollen, um ihn zu heiligen. Mose fordert uns zum Halten des Sabbats auf. Er fordert uns dazu konkret auf, den Sabbat so zu heiligen, wie es unser Herr geboten hat. Die Schrift sagt uns auch sehr oft, wir sollen uns heiligen. Um dieses vierte Wort nun verstehen zu können, müssen wir erst wissen und verstehen, was heiligen bedeutet. Heilig ist das Gegenteil vom profan. Profan bedeutet so viel wie belanglos oder gewöhnlich. Schon dadurch wissen wir, heilig bedeutet schon einmal so viel wie ungewöhnlich oder wichtig. Das hebräische Wort, was heiligen bedeutet, Quadasch, hat seinen Ursprung beim Wort quadat und trägt somit auch die Bedeutung abschneiden, absondern in sich. Wenn Gott uns nun zum Heiligen des Sabbats auffordert, sagt er uns, dass wir den Sabbat nicht mit unwichtigen Dingen füllen sollen. Dadurch sondern wir den Sabbat von allen anderen Dingen ab und machen ihn zum wichtigsten und besonderen ungewöhnlichen Tag. Abonniere jetzt den Kanal, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Mose weist uns darauf hin, den Sabbat so besonders zu gestalten, wie es unser Herr geboten hat. Also ist es nicht völlig unsere freie Entscheidung, wie wir den Sabbat gestalten. Der Herr gibt uns folgende Rahmenbedingungen. Wir sollen keine Werke machen, unsere Familien sollen auch keine Werke machen, auch nicht unsere Bediensteten. Unsere Tiere sollen auch keine Werke tun. Selbst Fremde in unserem Ort sollen keine Werke machen. Mose betont noch einmal bewusst, auf dass dein Knecht und deine Magd ruhe gleich wie du, 5. Mose 5,14. Spätestens bei Mose erkennen wir, dass es um das Ausruhen geht. Es geht um die Erholung. Wenn wir den Sabbat dazu nutzen, irgendwelchen Nervenkitzel zu erleben oder uns mit Krach zu umgeben oder damit Süchte zu stillen, ist es kein Ruhen. Im 2. Mose 20.9 und im 5. Mose 5.13 bekommen wir ausdrücklich gesagt, wir haben sechs Tage Zeit, unsere Arbeit zu verrichten und unsere Werke Dinge fertig zu machen. Es wird also bewusst zwischen Arbeit und Dinge unterschieden. Da erkennen wir eben, der Sabbat hat auch eine Kontrollfunktion. Wenn wir unfähig sind, für einen Tag die Arbeit sein zu lassen oder irgendwelche alltäglichen Dinge, Gewohnheiten zurückzustellen, dann haben wir ein Problem. Hast du die Glocke jetzt schon aktiviert? Ich freue mich, dich zum zweiten Teil des vierten Gebotes begrüßen zu dürfen.